schönen guten Morgen, ein bisschen verschlafen, schau genau aus, bin gerade aufgestanden und wir sind wieder im wunderschönen Friaul, haben da ganz einen netten Schlafplatz gehabt, 16 das heißt, also echt top, Schon langsam herrscht man schon ein paar Autos, das heißt mir werden auch unter und schwenke ich da mal um, so sieht es besser aus und für uns geht es heute Richtung Kiosaforte. Wir werden da was Neues ausprobieren. Wenn es funktioniert, sind wir froh. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir was anderes machen. <lacht> ähm, relativ wenig dreht, relativ viel tragen. Drin ist die Wicke schon Wuseln. Morgen. <lacht> Und genau. Man muss ja bei so Sachen, was man ausprobieren, ausprobiert, immer im Hinterkopf haben, wenn es nicht funktioniert auf sich selber nicht bessern, weil kleine Aufzeigen, es geht nicht alles ähm, Sein es ja so, dass da in der Gegend von oder relativ viele Militäranlagen sind das heißt da hinten im Gebiet ähm, total viele Befestigungen und da muss man halt immer schauen was von denen noch aktiv ist bzw. was da noch funktioniert dass es ähm, Sinn macht, weil viel ist dann abbrochen bei so Wassergräben und so aber genau. Ja, jetzt haben wir was frühstücken und dann geht es für uns gleich mal los. Ja, ein bisschen ein Einblick. Bei uns ist dieser ein Micro Camper, relativ kompakt, der Bichot Partner. Das heißt, vorne ist Bad mit Schminkdings, genauso wie Arbeitszentrale. Mit Strom, hinten schlafen und dabei die ganze Sache. Ähm, da sind unsere Utensilien, Frühstück on the way, in der Früh noch kurz mit ein bisschen Kaffee, wenn es sich überhaupt ausgeht. Dafür am Berg dann ausgiebig. Und genau, ähm, da hätten wir aber noch mal Krisen zum Ausfahren und zum Einsparen und fahren zum Dichtmachen. Und wir haben uns deswegen auch für das Auto jetzt entschieden oder fahren gerne mit denen, weil der halt diesen danchel Euro umbau hat. Das heißt, der ist hechergleck und hat die Sperre hinten. Vor das erste Gang ist stark untersetzt. Ähm, da liegen noch Wiesel, Salanettis, nehmen wir auch mit. Und, äh, hat eine Vorwerksveränderung. das heißt, so in der Gegend, wie für oder so Sachen oder Restwerk, wo mir halt einfach abseits so von fahren wollen, ist der mit der Länge halt nicht praktisch. Klar, ein Nachteil ist, man hat extrem wenig Platz und muss sich halt alles einteilen und man muss halt schauen, wie man tut. Also natürlich so im Herbst dann wird es halt dann schon interessant, aber man muss die Abstriche machen, so geht okay, es so. Alles ja. miteinander geht nicht, weil man merkt halt jeden Kilo im Gelände, wo wir gestern und nachher gefahren sind, schnacht es noch über sowas drüber, da fährst halt mit dem perfekt. Und wir fahren da so Allwetterraufen oben. Um. Ähm, mit M und S Markierung aber. Das heißt, der hat schon Lamellen oben. Und das hat halt den Sinn, auch wenn wir oft höher wo sind oben und das schneiden wir mal, dann kommen wir halt noch weiter. Deswegen fährt der das genau auf normale Steilvögel. Ja. Ähm, bis jetzt sind wir super durchgekommen. Wir verbringen ungefähr so 30 bis 40 Nächte im Jahr in den Auto im Sommer. So im Schnitt. Uh, wir schaffen so drei, vier Nächte komplett autark. Dann sind unsere Batterie und alles laden und fahren wir wieder mal in Unterkunft. Da ja. nur für zwei Nacht und dann geht es für uns wieder weiter. Sommer ist etwas immer auf der. Läuft ganz gut. Wie ja. für die Wicke ist das so ein Bus? Ja. <lacht> das ist echt geil zum Schlafen. Ja. ja. Also wie du schon gesagt hast, nicht viel Platz, aber der Platz ist jetzt auch nicht. Nein, überhaupt also, also, nicht. Also, dann echt genau. Nicht genau. Das ist halt bisschen halt bisschen Ein bisschen kleiner wie ein D3 nicht. kann man sagen. D3 Synchro, ein bisschen kleiner ist er halt und ungefähr in der Klassik gibt hier mit Nein, das passt schon. Ja. Was gibt es heute zum Frühstücken? Äh, das, so, das sind keine Plastik, das sind so Bambuschüsseln, dass es halt gerade los ist und auch nicht... Äh also gibt es die Bambuschüsseln zum Frühstück? Bambuschüsseln? Nein, Hammer. aber du hast mir Mühe in und Lions, bitte. <lacht> oh, hast du hast es ja schon gesagt, es gibt Milch mit Lions. Wow! Oh, Was ich, ist ja. da bei den Lions oben? Nein, Katzel, schau, na Katzel ist da oben. Also, Fürchtnusskatzel. Katzel. Jetzt Katzel. es nach Jetzt wird fragen, wie dauern wir, wenn es jetzt über die Nacht regnet. Ähm, wir schauen ist es jetzt aber an, wettertechnisch auch. Wenn es jetzt regnen würde und so, würden wir die Markisen ausfahren. Und dann können wir natürlich das, was wir jetzt in der Früh machen, ähm, im Trockenen machen. Das heißt, die gesagt bis da oben, hinter dem Bike. Und die geht ungefähr bis hinter die Uchsergasse. Ich glaube, zwei Meter oder drei geht die aus ja. Genau. Aber jetzt haben wir Frühstück. Noch Hunger. Frühstück. Nervt. Also, wir sind jetzt schon beim Aufschirm. So schaut unser Weg aus und das ist ja richtig cool. Wir haben gesagt, wir probieren das nächste Mal, gern. oder der genau. Herr zumindest. Das also, wir sind schon lange da und da ist ganz eine coole Badebucht in der Gegend. Und jetzt haben wir gesagt, sicher ein alter Militärsteig, hat sich bis jetzt bestätigt. Alles Lost Place ist schon so Wir hoffen, wenn der Weg so bleibt, wir schaffen es auch einen Gipflauf. Aber wenn er so ist, haben wir eigentlich komplett Wir uns jetzt um. Das heißt bei uns ein Hookerbike drauf. Und wenn in der Gegend Friaul ist und es sind so gemauerte Wege, werden da sechs so Mauerfragmente offen. das sind alles historische Pfade. Wenn man, wenn man auf den ist, man hat nicht zu so viele Wasserquerungen, dann funktioniert das meistens immer. Mit recht einer coolen Geschichte. Ungefähr 100 Höhenmeter gemacht. Auf, ähm, und der Trail ist einfach nur noch Einladen. unten winkt die Wicke bei einer Floing S3 Stelle bei gefunden. Ähm, ja echt echt cool also das einzige was also ich das ist halt wenn über 1000 Meter zum Schirm und dran. aber man wird entschädigt mit solchen Last Places wie da sollen wir da euch gehen? was sagt so ist sollen wir durchschneiden schauen wir, ob ich die Lampen habe und hupfen wir schnell rein. Jetzt wir da mal. Hey, richtig krass seht jetzt das ist da aus dem ersten Werkzeug und richtig heftig Wenn man da noch so umschaut dann kommt man immer wieder zu Schussschalten wo das war und hat man halt genau da jetzt die Autobahn früher den Anbereich drinnen einfach also richtig richtig heftig gehen wir da oben noch, wenn es nicht zwei, Ein bisschen Kraft müssen wir noch sparen. Boah, krass, ist der verwinkelt. Im Hof, ich habe da nichts Falsches gesagt. Da uh, liegen ein Haufen Knochen, seht ihr das? Da hat irgendein, Viech, irgendein Ja genau. Und da muss ich langsam gehen. Habe. Das ist die zweite Schussschatten richtig krass da ist. Wahnsinn. Also man sieht, diese Touren da, mit massigen Knochen, ähm, sind schon richtig eindeutig und eigentlich fast bei uns vor der Haustür. Meine, jetzt macht das ganz für Fans, wo zuschauen, aber natürlich muss man denken, wie ja, für die Leute, die das Müde aus. Und da kommt die Vicky daher. Vicky! Vicky! Vicky! Das war ein riesiger. Das ist rot. rote. rote ist mein Jagd, nicht stimmt. War voll cool dadurch. Ganz? Bis vorne in den Felsmauer. Ja. So, schaut gesagt das einmal an. Der verrückt ist von da oben ist, da unten geht die Autobahn. Und wenn man sich die Hände aus also euch anschaut und die Berg, dann glaubt man nie, dass der da Weg aufgeht. geht. Aber es geht auch auf. Senkrecht. Und senkrecht. Und da oben ist er sogar mit Stufen Ulch, gemauert, betoniert an die Mauer. Das ist echt der Wahnsinn, der geht auch da um. Wir werden noch einen Spade-Explorer, ich vermute, dass da übelst geile Gumpen drinnen ist. Ja, da ist der Wasserfall, wo die Wicke steht, geht fast 200 Höhenmeter senkrecht euch also wirklich krass, krass, was der da gebaut worden ist und ich jetzt ein bisschen Viecher mit euch das fasziniert mich in der Gegend halt so weil durch die ganzen Bewegungen, was es da unten gegeben hat und Erschließungen aus der Vergangenheit sind natürlich total crazy Wege ergeben hat und wenn man sieht, seht ihr das, das ist geil also richtig geil äh, haben sie da Stufenmärche betoniert es ist einfach nur noch geil. Wow, großes Kino. Flowiger, was war das? S4? Ja, S3, S4. Was Flowiges. Ja, cool. Die Wicke ist beim Umziehen, weil es schon warm ist. Ja. Wenn Wir haben einen grandiosen Blick schon Richtung Valresia, eigentlich. Da das nächste Teil, was ist. Da unten ist Kiosa Und das, was da nacht, das nächste mit dem Schnee ist, dann Valresia schon. Absoluter Wahnsinn da. Ähm, starker Bewuchs noch. Aber um die Jahreszeit glaube ich ganz gut und vorher von der Vegetation an. Im Sommer glaube ich recht ein warmer Berg. Ähm, Früher Herbstgeschichte, sicher eine coole Sache. Ähm, bis jetzt der Traum, der Wege 60 wow, großes Kino, also wirklich großes Kino. Und ja, ich hoffe, der begleitet unseren Für Bis jetzt ist das alles gemauert, also ihr seht komplettes Mauerwerk. Von unten bis oben. Und das ist schon bis jetzt einmal gut gute so kommen wir jetzt sogar wieder vorne. Geht, cool Also echt gut ja, aber es geht ja oder? Teilweise haben wir wieder ein bisschen Fragepassagen drin gehabt, lassen wir es noch um, geht es jetzt ganz gut um. Und ich schwenke jetzt gerade mal kurz raus, so ein bisschen zur Info. Also es schaut bei uns genauso aus wie auf der Gegenüberseite. Wahnsinn was da vorweg eine Bad ist, es ist echt heftig. Und so schaut er aus. Ich bin schon so gespannt auf den Ausblick, weil der wird wahrscheinlich bombastisch werden. Also, vor allem, da Richtung Badocco, da oben und Richtung Montage, da geht es halt Nivea eigentlich ich schaut schon, man wird sehr, sehr dings, und was halt richtig krass ist, auch was man nicht vergessen darf, es war ja gekriegt, weil zum Beispiel da liegt eine Schaufel noch. Wow, stimmt. Ja, und das ist halt echt, und mit so haben die halt damals die Wege gebaut, nicht? Das ist schon heftig. Und das es ist ein bisschen ahnen, man sieht da schon durch ins Waldonia. Noch ist überall Bewuchs. Am Gipfel oben soll es jedoch ähm, bewuchsfrei sein und dann sehe ich mir sicher mehr. Wie viel? Tausend, Tausend Schritte. Ah scheiße, 10.000. 10.000? Oh Wie viel? 100.000? Ich glaube ich habe Hunger. Ja. Hunger hat es. Die haben ja wirklich macht das durch. Schreibt es in die Kommentare, ob es was durchmacht Alles oder abgeführt. freiwillig. Alles freiwillig. Okay, mhm. passt. Ja. Gut. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall geht es da rauf. Letzten Meter. <lacht> Schau mal, was wir da oben entdeckt haben. Jetzt wow. wissen wir auch ganz genau, wieso der Weg da raufgegangen ist. Haben es echt alte Kaserne oder sowas, gell? Geht bis da ganz rum? Wahnsinn! Und das ist diese riesen Kaserne, was da herum war. Es ist wirklich ein Wahnsinnsteil. Wenn ich jetzt dann auch bei einer Auffahrt ein paar Fotos gleich wieder machen, weil es cool ausschaut. Und schon unvorstellbar, was da gebaut worden ist. Da oben war sogar noch irgendwas gewesen, es ist abbrochen, wann das gebaut ist. Aha. Beim Mittelpunkt, aber kann man leider nicht mehr lesen. Schade, ja. Wow, da ist jetzt gerade wunderschön. Es ist atemberaubend einfach, dass wir jetzt wirklich seit 1200 Höhenmeter komplett den gemauten Weg aufgehen. Und das haben wir alles mit der Hand gemacht, das ist einfach hoch faszinierend. Mit den mit Schaufel Spitzhacken. Bicke und das war und halt mit den Eseln, mit Viech rauf. Das ist ein Wahnsinn. Unter die Gegebenheiten kriegen Weil jetzt. just vor okay, da haben wir es drei Stunden das Rald Die hätten sich gefreut, drei Stunden das Raldron wahrscheinlich. Und deswegen, sowas muss man schon zum Schätzen wissen, dass es sowas gibt und halt auch, auch genießen da oben, weil die, was da halt oben waren, haben es leider nicht so können. Das ist Schade. Wow. Aber paar Fotos das ist leider schon voll ausgemacht, aber. Ja. Cool. Brutal. Alle Barette. kann Kanonen da oben und da unten sieht man auf der Karten die Anlagen die es da gibt noch. haben wir ja relativ viel gemacht unten ist ein körper und ein dreh sieht man ja genau. wir wow. yeah. wahnsinn was ist das für Aussicht bitte? Abnormal. und wir haben heute ist. Fremdrecht hey, das ist fantastisch cool. hey, wow es <lacht> ist wahnsinn Hey, das ist ihre Dorf. Mini-Kreuzer, Manu. Zack heil. Zack heil. Ba, zack, zack. Ba, doppelt halt besser. Alright, sagen die Leute. Bei uns ist ja aus und Käse, Wurst, Brot und mega Nachspeise. Aber bei dem Panorama ins das Flasht ist. die ganze Zeit einfach nur noch schaut euch das so. an. Das ist abnormal. Also das ist nur noch, nicht nur ein Panorama. Ich finde das einfach absoluter Wahnsinn. Und das ist irre. Also Richtung Valresia zu. dann da war Slowenien. Richtung Mochi Udinese Dolmezzo. Monteplauris. Da geht es euch in Nevea Montusel. Hinten ist waldonia wo die Bikes liegen. Da haben wir ein bisschen was gemacht, die Mittagskugel damals schon. So, jetzt müssen wir dran, weil ich keine Öle bin. Und das ist wirklich jetzt, mir hucken auf einer Bank. Ich stehe nicht einmal auf und habe den Rundumblick. Und, und das ganze Waldonia da raus. raus. Zurück dann schon eigentlich nach Österreich. Nassfeld ist da hinten um ein Skigebiet. Und Richtung Ponte war Echt ein Wahnsinn. Und die weiß es ist absoluter Wahnsinn, wie krass es da ist. Und was man eigentlich da erleben kann. Ich sage das immer wieder, man muss da echt nicht weiß, grad, wo hinfahren fahren oder, oder weiß gut, wo hinfliegen, fliegen, dass man abenteuer hat, weil so wie heute mir wo wir geschlafen haben und jetzt da auf mit den ganzen Bauten und allem. Und wie gesagt, ist, wir haben schon geredet, weil so eine Wege, denen die Schott ist nicht, wenn mehr Frequenz wäre, bei dir verfallen genau. hat einfach. So wie da rund, das schaut total super aus, aber teilweise ist er echt kurz von vorne und das hat einfach Schott. wahnsinnig geschaut. Auf der jeden Fall cool, dass wir da sind. Und ja, lass ja, lassen wir uns jetzt einmal schmecken. Mm, cool ist. <lacht> ich habe gefühlt echt, meine Handschuhe sind irgendwie unten geblieben. Die haben es lustiger gefunden, halt nicht mitfahren. Obwohl wir eigentlich echt coole von DSG gekriegt haben. <lacht> Nein, äh, ja, passiert. Handschuhe ja. vergessen. hat <lacht> dazu. Das machen die Bros so. Ah ja. So schaut's aus eigentlich. Yeah. <lacht> Gehen wir los, oder? Das Hecht auf der Kamera. Der Winter hat Spuren hinterlassen. Im oberen Bereich sind dann und ein paar Bäume unten geht es Aber es ist jetzt krass. Also, ja, also echt Wahnsinn. Ja genau. Ja. Die Schüttel im Wegweiser haben wir bei den besser gesagt, weil der ist auch komplett gelegen. also Das war wahrscheinlich jetzt gerade vor ein paar Tagen, wo so das Unwetter da war. Wahnsinn. Aber es geht. Auch genau. ich geht es besser als Aufwand. Aber mit dem, was man rechnen sollte, auch Hangrutschungen in der Kategorie. Da ist er dann gleich mit 20, 30 Meter von Weg weg, aber das gehört mir auch halt dazu, gell, da runter. Aber wie gesagt, das ist keine Seltenheit. Oh, den es zu dem geilen Wasserfall vorhin dafür führt. So, here we are. Das ist unser Platz halt für die Nacht. Ich glaube, man kann es aushalten. Ähm, echt total nett. Das ist so eine kleine Anhöhe auf der Feller. Die Abfahrt ist so ein bisschen tricky. Also ein bisschen ausgewaschen. Aber oh, halt ja, jetzt geht <lacht> Es ist echt, so ein bisschen langsam auf <lacht> und geht schon. Und das verändert sich halt immer wieder. Ähm, ist echt total nett. Genau, gleich da oben ist die Straße wirklich nicht weit hoch. Und da haben wir jetzt wirklich noch was zum Essen kochen ja Ich habe ein bisschen Holz zum für Lagerfeier. Und das war dann eigentlich der heutige Tag. Und, uns hat der voll gefallen. War der erste ja. Tag. Wir sind jetzt mehrere Tage im Weg. Es ist jetzt und es schneiden wir ein bisschen wenig nur, Kroatien und dann wieder zurück. Bis ähm, jetzt super gefallen. Ich hoffe, die Woche bleibt ja. beim Wetter. Halbwegs so mit den Touren. Und war echt, haben wir sogar bei der Kiosk-Fahrt, die es noch kennt. Weil ja, wir waren ja, Vor zwei Wochen paar Padoko. Wenn es euch gefallen hat, ihr vielleicht die Gegend kennt oder Anregungen braucht in die Kommentare drunter. Ähm, schießt Daumen nach oben und bis Gerne. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.